Hallöchen, in diesem Video schauen wir uns den sogenannten laplaceschen Entwicklungssatz an, mit dem du Determinante einer Matrix berechnen kannst. Eine Determinante ist nichts anderes als eine Zahl, die die jeweilige Matrix charakterisiert. Diese ist hilfreich beim Invertieren von Matrizen, beim Lösen von linearen Gleichungssystemen und bei der Berechnung von Flächen und Volumina und so weiter und so fort. Dabei musst du wissen, dass du nur Determinanten von quadratischen Matrizen berechnen kannst, nämlich n kreuz n-Matrizen, also zum Beispiel 3 kreuz 3, 4 kreuz 4 oder 42 kreuz 42 oder oder oder. Die Determinante schreibst du folgendermaßen auf. Det von einer Matrix A oder einfach die Matrix in Betragsstrichen. Bei der Berechnung einer Determinante mit Hilfe von Laplace führst du eine größere auf nächst kleinere Determinanten zurück. Was heißt das? Vielleicht hast du schon mal in der Schule oder im Studium die allgemeine Formel des Laplatschen Entwicklungssatzes gesehen und dabei gedacht, was soll die Scheiße? Keine Bange! Erstmal schauen wir uns ein paar konkrete Beispiele an. Zuerst eine einfache 2-Kreuz-2-Matrix. In diesem Fall 5, 3, minus 4, 6. Als erstes suchst du dir eine beliebige Spalte oder Zeile aus. Entscheiden wir uns mal für die erste Zeile. So. Bevor du losrechnest, musst du jedem Element dieser Zeile ein bestimmtes Vorzeichen zuweisen. Stell dir dazu ein Schachbrettmuster hinter deiner Matrix vor. Oben links fängst du immer mit dem Vorzeichen Plus an. Das nächste Element unserer Zeile bekommt ein entgegengesetztes Vorzeichen, nämlich ein Minus. Danach käme wieder Plus, Minus, Plus, Minus und so weiter, je nachdem, wie groß deine Matrix ist. Und jetzt kannst du mit dem Rechnen loslegen. Also, betrachte dazu den ersten Eintrag unserer Zeile, nämlich die 5. Gedanklich streichst du die Zeile und die Spalte durch, in der sich unsere 5 befindet. Dadurch erhältst du eine kleinere Untermatrix, die aus allen übrigen Einträgen besteht, die nicht durchgestrichen sind. In unserem einfachen Beispiel ist es eine 1 Kreuz 1 Matrix, nämlich die 6. Jetzt multiplizierst du 5 mit dem zugewiesenen Vorzeichen Plus mit der Determinante deiner Untermatrix. Also, plus 5 mal 6, weil die Determinante einer 1x1-Matrix die Zahl selbst ist. Jetzt gehst du zum nächsten Eintrag deiner Zeile und machst genau dasselbe. Aber pass auf! Hier ist das Vorzeichen ein Minus. Minus 3 mal minus 4. Jetzt noch alles zusammenrechnen und das Ergebnis ist dann die Determinante der gesamten Matrix. Surprise, motherfucker. Aber du hast bestimmt vor, die Determinante einer etwas größeren Matrix auszurechnen, nicht wahr? Also schauen wir uns doch mal eine 3x3 Matrix an. 2, 1, 3, 1, 4, minus 2, 0, minus 1, 2. Ich würde sagen, wir entwickeln nach der ersten Spalte, weil sie eine Null enthält. Wie du gleich sehen wirst, erspart uns diese Null eine Menge Rechenarbeit. Erinnere dich nochmal an das Schachbrett mit den Vorzeichen. Plus, Minus, Plus. Erstmal die zwei verarzten. Also erste Zeile und erste Spalte in Gedanken durchstreichen. Die 2 multiplizierst du mit der Unterdeterminante der übrig gebliebenen Matrix 4-2-1, 2. Als nächstes kommen die 1. Sie steht in der ersten Spalte und zweiten Zeile. Diese beiden streichst du wieder gedanklich durch. Zusammen mit dem Minus aus dem Schachbrett rechnest du also minus 1 mal Unterdeterminante 1 3 minus 1 2. Der letzte Eintrag unserer Spalte ist die 0. Du müsstest sie nun auch mit der zugehörigen Unterdeterminante multiplizieren. Da aber 0 mal etwas 0 ergibt, fällt dieser Summand weg. Und jetzt hast du hoffentlich gesehen, dass es sich lohnt, nach einer Zeile oder Spalte zu entwickeln, die möglichst viele Nullen enthält. So, jetzt stehen hier noch die Unterdeterminanten, welche noch berechnet werden müssen. Das sind ja 2 Kreuz 2 Matrizen. Und diese berechnest du analog wie im ersten Beispiel. Also, 4 mal 2, minus, minus 2, mal minus 1. Und die nächste Unterdeterminante, 1 mal 2, minus, 3 mal minus 1. Jetzt noch alles ausmultiplizieren und zusammenrechnen ergibt 7. Lass uns als letztes Beispiel die Laplace-Entwicklung auf eine 4 x 4 Matrix anwenden. Die Matrix lautet –2 –1 4 2 1 0 2 1 3 0 –2 –1 0 2 6 3. Im letzten Beispiel zur 3x3 Matrix hast du gelernt, dass es sich lohnt, nach der Spalte bzw. Zeile zu entwickeln, die die meisten Nullen enthält, weil sich dann die Rechnung vereinfacht. Also in diesem Beispiel die Spalte 2. Als erstes vernaschen wir die Minus 1, die sich in der ersten Zeile und zweiten Spalte befindet. Also streichen wir die beiden gedanklich durch. Vergessen wir dabei aber die Vorzeichen nicht. Minus mal minus ergibt plus. Also plus 1 mal die jeweilige Unterdeterminante. 1, 2, 1, 3 minus 2, minus 1, 0, 6, 3. So, als nächstes multiplizieren wir die 0 mit der dazugehörigen Unterdeterminante. 0 mal irgendetwas ergibt wieder 0. Genau. Also können wir es auch weglassen. Analog bei der nächsten 0. Bleibt nur noch die 2 über. Das Vorzeichen von der 2 vom Schachbrettmuster ist, Minus, plus, minus, plus, plus, also plus 2 mal die jeweilige Unterdeterminante, minus 2, 4, 2, 1, 2, 1, 3, minus 2, minus 1. Jetzt noch schnell diese beiden Determinanten berechnen. Bei der ersten Determinante eignet sich zur Entwicklung die erste Spalte, weil sie eine Null enthält, plus 1 mal der ersten Unterdeterminante, minus 3 mal der anderen. Der letzte Eintrag der Spalte ist 0, also fällt der Rest weg. Jetzt noch schnell die übrig gebliebene 3x3 3 Unterdeterminante ausrechnen. Du kannst sie von mir aus genauso nach der ersten Spalte entwickeln, aber den Faktor 2 davor nicht vergessen. Versuche es mal selbst auszurechnen. Dann sollte dort folgendes stehen. Rechnest du noch das aus, was in den Klammern steht, bekommst du 1 mal 0. Plus 2 mal 0. Also ist die Determinante dieser 4x4-Matrix 0. Irgendwie kacke. Matrizen mit Determinante 0 kannst du nämlich nicht invertieren. Aber das nur so nebenbei. Die Frage ist, hätten wir dieses Ergebnis auch ohne derartige lange Rechnungen durch scharfes Hinsehen ermitteln können? Schau dir mal die letzten beiden Spalten unserer 4x4-Matrix an. Was fällt dir auf? Die vorletzte Spalte ist das Doppelte der letzten Spalte, also ein Vielfaches. Ganz egal, ob Spalten oder Zeilen, sobald du ein derartiges Vielfaches in einer Matrix entdeckst, kannst du sofort hinschreiben, ihre Determinante ist 0. Das gleiche gilt auch, wenn in der Matrix eine Nullspalte oder Nullzeile steht. Auch hier ist Determinante 0. Rechne es nach, wenn du mir nicht glaubst. So, genug der Beispiele. Erinnerst du dich noch an die allgemeine, schreckliche Laplace-Formel am Anfang des Videos? Jetzt kannst du hoffentlich nachvollziehen, was diese Formel überhaupt macht. Hier entwickelst du eine N-Kreuz-N-Matrix nach der i zeile Das Schachbrettmuster mit den wechselnden Vorzeichen plus, minus, plus und so weiter findest du hier. Das kleine a, i, j sind deine Einträge aus der i zeile und das große Aij ist die Untermatrix, die entsteht, wenn du Zeile i und Spalte j streichst. Wobei die Betragsstriche ja bedeuten, dass du ihre Determinante betrachtest. Und das Summenzeichen vorne sagt dir, du startest bei j gleich 1, also bei der ersten Spalte. Setze j gleich 1 überall ein und multipliziere alles. Dann gehst du zur nächsten Spalte über, also zu j gleich 2 und tust dasselbe. Das gleiche machst du bis zur letzten Spalte, also j gleich n, und am Ende summierst du alles auf. Ist klar, weil es ja ein Summenzeichen ist. Mal ein kleines Beispiel für eine 3 Kreuz 3 matrix das heißt, unser n ist gleich 3. Nehmen wir mal an, du möchtest nach der zweiten Zeile entwickeln. Dann ist dein i gleich 2. Deine Formel sieht also erstmal so aus. Jetzt fängst du mit j gleich 1 an. Einsetzen ergibt das plus j gleich 2. Dann steht da folgendes. Plus j gleich 3. Jetzt sind wir fertig, denn unsere 3x3-Matrix hat nur drei Spalten. Übrigens, für die Entwicklung nicht nach einer Zeile i, sondern nach einer Spalte j, sieht die Formel etwas anders aus. Funktioniert aber genauso. Statt über die Spalten j wird einfach über die Zeilen i summiert. Mehr ist da nicht. laplace Entwicklungssatz ist übrigens einer der mehreren Algorithmen, mit denen du Determinante einer Matrix berechnen kannst. Alternativen sind Regel von Saruys. Diese Regel gilt aber nur für 3x3-Matrizen. Verallgemeinerte Version der Saruys-Regel ist die Leibniz-Formel. Mit der kannst du Determinanten beliebiger n n matrizen ausrechnen. Ab 4x4 wird die Leibniz-Formel aber sehr, sehr unpraktisch. Das macht nicht einmal dein Taschenrechner so. Und eine weitere Methode ist der Gauss-Algorithmus. Du kannst auch alle Methoden beliebig kombinieren. Wenn du den Gauss-Algorithmus bereits kennst, könntest du zum Beispiel zuerst in einer Spalte viele Nullen erzeugen und dann mit Laplace nach dieser Spalte entwickeln. Das alles bleibt dir überlassen. Das war übrigens Jule. So, das war's. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal. Mhm.